Befehl von Kaiser Augustus. Alle Personen in meinem Reich müssen gezählt werden. Keiner soll sich vor den Steuern an mich drücken können. Die Menschen sollen sich daraufhin in Steuerlisten einschreiben lassen und zwar in der Heimatstadt ihrer Vorfahren. Josef ist ein Zimmermann in der Stadt Nazareth. Wegen des Befehls muss er nun nach Bethlehem. Mit ihm geht Maria, seine Verlobte. Sie erwartet ein Kind und spürt, dass es bald kommen wird. you <laughs>